Hallo Zukunft, goodbye Steinzeit. Bessere Bildung, schöneres Leben und menschlichere Wirtschaft wären in unserer vernetzten Welt möglich. Stattdessen erleben wir Fake News, Existenzangst, Bildungsnotstand und mehr Ungleichheiten. Darum arbeiten und kämpfen wir für Vorsorge, Gesellschaft, Digitales, Hightech, Menschen, Kreatives, Umwelt, Energie, und Sicherheit. Wir sind Analysten und Architekten, Daten- und Tierschützer aus Neuland. Wir sind über 11.000 Digitalexperten, vernetzt wie ein Digitalkollektiv. Wir sind die Piraten. Stell dir ein neues Parlament vor mit digital Know-how auf Weltniveau. Wow. Wir vernetzen und verbessern Deutschland. Sicherer und schneller als alle anderen Parteien. Für eine bunte, soziale, digitale und liberale Zukunft. Wähle am 24.09. mit Zweitstimme Piraten. Im Neuland findest du leichter zu deinem Happy End. Piraten. Freu dich auf Neuland.